Hi und willkommen zurück zu Skyward Sword HD, wir sind hier stehen geblieben, wo wir von der Klippe einfach runtergeschmissen wurden und es klappt noch überlebt haben, weil uns Zelda gerettet hat, obwohl sie uns überhaupt erst in die Situation gebracht hat, aber naja, auf jeden Fall, ähm, ne? Wir sollten Meister Tüter von dieser Sache berichten, Mike. Sag ihm, dass er in mein Zimmer kommen soll. Außerdem solltest du vielleicht die anderen Schüler nach deinem Wolkenvogel fragen. Sie dürften alle auf dem Dorfplatz sein. Der mit X markierte Ort im Süden des Wolkenholz ist der Dorfplatz. Dort findet heute die Vogelreiterzeremonie statt. Da unten, okay. Äh, kalibrieren bitte. Äh, wie kann ich denn graben? Wie war das denn vorhin? Hier, an der Ecke. Geht das nicht? Hä? Wieso, wieso macht er hier eine andere Handform? Sieht ihr das überhaupt? Sonst war ich hier? Hm. Du weißt, wie die Karte funktioniert? Drücke Minus und du siehst eine Karte deiner Umgebung. Nicht vergessen. Werde ich nicht. Die wird bestimmt sehr wichtig sein noch. Ja, jetzt kann ich sie richtig aufrufen, glaube ich. Oder? Vip, vip, vip, vip. Hm. Ja gut. Hätte gerne eine mini aber die gibt es anscheinend nicht. Ich glaube, es aber mit dem Vogel ein wenig ausgeguckt, Mike. Frag doch mal die anderen, ob sie nicht etwas über deinen Wolkenvogel wissen. Jo, dann machen wir das. Gibt es da sonst irgendwelche Secrets? Ich denke nicht. Nee. Komm, lassen wir es. Ich glaube, hier gibt es keine Sequels. Ja. Hier gibt es ich auch nichts, Nee. Auch nicht hier hinter. Ich würde gerne erkunden, aber ich glaube nicht, dass Skyward Sword so ein Spiel ist, wo man halt äh, viel erkundest ist und so. Also nicht so viel erkunde ist halt. Ähm. Ja, aber mal schauen. Okay. Äh. Ja, gehen wir hier runter. Der kann da immer noch nicht durch, alles klar. Hi! Ah, eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Mike? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht. sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Tut mir leid. Ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Hm. Na gut. Dann nicht. Aber wir können hier doch bestimmt rein, ja? Wo war das hier jetzt? Obere Ebene, ne? Dum, dum, dum. Treppen hoch. Ritterschule. Ja, glaub schon. Badezimmer. Ähm. Gibt's hier irgendwas interessantes? Außer Sachen, die ich wegschmeißen kann? Das ist ein bisschen langsam, das Wegschmeißen. Ich weiß nicht, ob das auf der, der Wii auch so war, aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Okay, bis... Da ist man langsam drinne. Ähm. Ich weiß nicht, ob das Schleim oder Wasser ist. Wahrscheinlich nur Wasser, aber es könnte auch Schleim sein. Oh, uh, Zeldas Zimmer. Ja, war ja klar. Naja, hätte es ja versuchen können. Meister Tytos Zimmer? Kommen mal da rein. Nein. Nein, in dem Zimmer von meinem Meister darf ich nicht rein. Girunas Zimmer. Keine Ahnung, wer Giruna ist, aber da können wir auch nicht rein. Können wir nirgendwo rein? Meister irgendwas Zimmer. Otus, okay. Und hier ist Direktor-Zimmer. Ja, hier sind die Treppen, alles klar. Ja, hier sind die Treppen. Okay, rein da. Direktor Gepuras Zimmer. Sagen wir ihm Bescheid. Er ist nicht da. Dann kann ich ja seine Vasen kaputt machen. Nee, warte. Ich setze mich einfach auf seinen Stuhl. Ah. So, Leute. Gibt es irgendwas, wo ihr mit mir reden möchtet? Habt ihr schon abonniert? Warum habt ihr noch nicht abonniert? Schon geliked? Naja, komm, machen wir weiter. Selbst Link wird das so langweilig. Ja, ich habe doch schon alles gemacht. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich dachte, wir müssen hier lang, aber anscheinend nicht. Wo muss ich lang? Hä? Da muss ich lang? Nee, oder? Da muss ich lang? Maybe. Ich speichere mal ganz kurz ab. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich lang muss. Nein! Boah! Ne ist das nervig! Boah, wer hat sich die Scheiße hier ausgedacht? Ich glaube, ich werde nur noch speichern, wenn ich es wirklich muss, weil, ey, das ist so nervig. Dreimal drücken und dann die ganze Zeit laden zwischendurch. Ey, das ist nervig, Mann. Damit erkunden äh, wir einfach den wolkenhort ein bisschen. Ist bestimmt auch interessant. Hier waren wir zum Beispiel auch noch nicht drin. Übungshalle. Ah, da können wir aber auch gar nicht rein. Okay, wo geht's denn dann lang? Wir können ja wirklich nirgendswo lang. Und ob ich hier falsch Oh, ach so. Natürlich ist die Tür jetzt einfach offen. Natürlich. Na ja, gut. Dann, ähm. Kinder. Hier ist ein Schmetterlinger. Oh, hier ist ein Secret. Oh, es ist ein Secret Exit. Nee, doch. Abkürzung vielleicht einfach. Was, wenn ich da runter Ich glaube, dann äh, sterbe ich einfach. Oder verliere ich Leben oder so. Oha, wow, wie viele Leben das sehe ich erst jetzt? Wir haben. Wir fangen an mit sechs Leben. Ja, das sehe ich als zweite Folge. Fragt mich nicht. Wir haben sechs Leben. Wir fangen mit sechs Leben an. Krass. Das ist viel. Für ein Zelda-Game. Blöden Kürbisse. Ja, es ist Fe bald Halloween, aber... Verschwindet! Mein Gott. Mögt ihr eigentlich Kürbisse essen? Also ich mag sie so Deko, aber ich mag die jetzt nicht so zum Essen persönlich. Aber... Es gibt Leute, die feiern das voll. So, Kürbisse zu essen? Ja. Aber ich finde das irgendwie so komisch, wenn man Kürbisse außerhalb vom Oktober sieht. Ich weiß, ich finde das irgendwie komisch. Ja, passen das jetzt Oktoberabend, war? Na gut, je nachdem wann das Video online kommt. Ja, tolles Kätzchen. Oh, ganz lieb bist du, ne? Und Herz, eine Herzpflanze. Yay, du hast ein Herz gefunden, das ist mit heilender Energie erfüllt und, sein, und stellt, stellt ein Herz immer wieder her. Na gut! Uh, uh, komm schon! Okay. Wir haben uns noch nicht komplett umgeschaut. Weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt. Hier können wir nicht lang. Das ist wahrscheinlich für später oder so. Wo bin ich denn jetzt wieder? Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen. Ähm, hier oben gibt es was? Nee, hier können wir auch nicht machen. Gott, ey. Kann ich hier irgendwie rauszoomen oder so? ist bisschen viel hier los. Warte mal, Mike. Das hat mir Gefallen. Der Baum da. Kannst du auf ihn zuspringen und eine Rollattacke machen? Renne auf den Baum zu und rolle und rums. Bitte mach's. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, Ja, ist ja okay. Ja, oh. ja ich muss rennen, Mike. Ja. Oh, nice. Geld. Nochmal. Oh, da passiert nichts mehr. Okay. Für eine Rollattacke muss du zuerst rennen. Und dann kannst du das gehen mit das der attacke rum. Hehe. Gut gemacht. Da ist ja mein Hirschkäfer! Halt! Ja, ich würde ja gerne helfen, aber geht nicht. Ah, Verflixt. Ich kann nicht mehr. Ah. Okay, dann lassen wir dich mal in Ruhe. Du, du, du. Was soll man, du bist? Können wir bestimmt später noch mit interagieren. Vielleicht mit irgendwelchen späteren Items. Ähm. Ja. Jetzt sind noch ein paar Vasen, die ich schmeißen kann. Und dann gibt es hier noch einen Shop. Oder irgendwas in der Art. Oh, einfach die leere. Nee, hier ist es schöner. Oh. oh, du bist es, Mike. Heute ist es endlich soweit. Freust du dich schon auf die Vogelreiterzeremonie? Wenn du gewinnst, kannst du in die Oberstufe aufsteigen. Hier im Wolkenort gilt man erst als Erwachsen, wenn man das Reiten auf einem Wolkenvogel beherrscht. Ihr Jungs, ihr Jungspunde, die ihr Ritter werden wollt, müsst natürlich noch viel mehr beherrschen als das. Aber auch wir unterziehen uns stets verschiedene Übungen und lernen so auf den Wolkenvögeln zu reiten. Okay. Interessant. Ist was drin? Sollte es besser nicht in die, in andere Leute Schränke stöbern. Sorry. Ich bin auch so jemand, der ein Pokémon einfach in random Häuser reingeht und einfach Sachen äh, haben möchte von den Leuten, wo ich einfach reingestoppt, gestolpert bin. Ja. So einer bin ich. Oh, die Vasen sind wieder da. Wir spawnen immer. Ja, Money Glitch gefunden. Naja, so wenn da wirklich mal Geld drin wäre, dann... Oh. Sind Schmetterlinge, ganz schön. Kann man hoch? Okay. Gott, wie riesiges Areal ist. Mein Gott. Hier gibt's auch noch was. So, drei Dudes. Oh, Katzin. Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. <lacht> naja, diese Kaminroten sind eben hart im Nehmen. Selten, wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Hey, Mike! Stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, hab ich recht. Da bist du bei mir aber in der Falten geraten, Bürchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden, ha! Was sagst du da? Dein rotes Flüghühnchen lässt sich nicht blicken? Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat es sicher verflogen, das blöde Viech. Ich möchte mich nicht über seine Frisur lustig machen. Ich werde gewinnen oder mein Vogel. Mein Vogel! <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Bro, ich stand fünf Meter hinter dir, als du gesagt hast, dass du meinen Vogel irgendwo versteckt hast, ne? Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser Eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich gel nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? zelda Ich also, äh... oh, hey! Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Mike abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie, achso. Wie kommt es, dass du immer Mike-Dieter machst? Ich, ich... Was ist los? Raus damit! Oh. Also... Äh. Ach, vergiss es. Also dann, Mike, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hütchen, also, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Bist du am Arsch, bis dann. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Vogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Mike, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tüter. Sie werden die Vogelreisezeremonie noch wohl verschieben müssen. Also keine Sorge. Ach, das ist ja gut. Oh, Teddy seller ciao. Tja. So was passiert aber auch wirklich nur Link, oder? Naja Da können wir nicht runterspringen, wir haben noch keinen Vogel, wir müssen ihn irgendwo finden, denke ich mal Oh, die Sonne, schön Okay, das hat gar nichts gebracht Oh, das hat wirklich einen Herzschaden gemacht, oh Gott, das war nicht gut Ups. Naja, muss ich wie gesagt alles noch lernen Hi? Was ist los, Mike? Was? Dein Vogel? Er ist weg? Oh nein, ich hatte mich so drauf gefreut, einen roten Vogel fliegen zu sehen. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Sieh dich doch da mal um! Die Statue der Göttin ist die größte, ist die große Statue im Norden des Wolkenhorts an der mit X markierten Stelle. Da war ich doch vorhin! Ah, äh, toll. Da habe ich den ganzen Weg da jetzt wieder zurückgelatscht. Aber bevor wir das machen, erkunden wir noch ein bisschen. Hier ist zum Beispiel noch eine Statue. Yay. Ja, speichern. Ja, auf dem Speicherstand. Ja, speichern. Woo! Toll. Hier ist noch ein Mädchen. Hi. Was ist los, Mike? Warum ist er aufgeregt? Dein Vogel Mike? Äh, achso, dein Vogel Mike? Ach, der seltene Rote? Keine Ahnung. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Sieht doch da mal um. Ja, das weiß ich jetzt auch. Gott, sagen wir immer alles so das Gleiche, glaube ich. Ja, und hier komme ich nicht durch. Wegen euch. Heute ist so ein schöner Tag und so ein gutes Wetter. Wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Oh. Ich sage euch, mein Sohn kommt ja täglich dreckig nach hause in dieser ungezogene Bengel. Wie sehr ich seine Sachen noch wasche, ist es jeden Tag dasselbe Spiel. Waschen ist absolut nichts für mich. Ich wünsche, jemand würde das für mich übernehmen. Mit diesen tutel kommen wir da jetzt nicht durch. Alles klar. Kleines Mädchen. Hallo Mike. Mike, das ist mein Zuhause. Hallo geht wir mir wieder spielen. Aber ich sag dir nicht mitnehmen, das wird lustig. Okay, Kann ich da rein. Wir brechen einfach in die Häuser anderer rein, so wie immer in The Legend of Zelda. Nur hier geht das. Badabam. Hallo Mike, hast du denn zufällig meine kleine Cookie gesehen? Cookie, die freut sich auch. Sie läuft ständig wie wild herum, da komme ich nicht hinterher. Ich hoffe jedes Mal, dass sie bloß wohlbehalten wieder zurückkommt. Ja... Du solltest besser nicht. Ja, gut, ist okay. Alles klar. Mir gibt's nichts. Okay, die Kamera ist so langsam, muss ich sagen. Kann man die ändern? Oh, wir haben ein Optionsmenü. Wir haben hier... Okay. Was haben wir denn hier? Eine kleine Geldbörse. Bist du dran? Eine Rubine können wir tragen. Amiibo Support. Ich habe ein paar. Steuerungsart, aha, können die ein bisschen was ändern, was kann man denn hier so alles ändern? Kamerageschwindigkeit bitte schneller, ja sehr schnell bitte. Oh ja, viel besser, viel besser, oh Mann, ey, war die langsam vorher. Naja, gut, jetzt ist es besser. Gut, dann rennen wir mal ganz hasch und schnell zurück zu dem Ort, wo wir hin sollen. Gut, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber vielleicht finde ich ja auf dem Weg ein paar Abkürzungen oder so. So kann ich in die Kamera nicht drehen? Warum die ist ja auch blöd. Da auf der Statue. Warte, da soll ich drauf? Oder habe ich das falsch verstanden? Warte, gib mir das hier mal. Hey! Mike! Oh, Kuku. Cool. Hier sind wir! Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel, komm her! Okay, dann komm ich noch her. Kein Ding, Mann. Wo soll ihr denn? Unten? Äh, uh, wo sind die denn? Hä? Ich sehe die jetzt nicht. Wo waren die denn, hä? Hä? Aber hier oben waren sie nicht. Du warst aber nicht hier oben, oder? Nee. Hä? Okay, warte, ich muss sie kurz suchen. Von wo haben die denn geredet? Ich kann nicht mehr ran. Oh, jetzt geht's. Okay. Da lustig aus aber ich finde die nicht ich weiß nicht wo die sind keine ahnung Ma. ach so hier sind die oh lol. ja wow Kamerad mir aber auch besser helfen können ne? ja. gut dass du hier bist Mike ich habe schon gesucht ich habe mich wegen deines Vogels Vogels umgehört und als ich mit Gruß hier geredet habe hat er sich seltsam verhalten Verzeih mir Mike ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo ist ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck schon aus! Als ich vorhin den, den wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen den Plan auszuhacken, um deinen Vogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich den Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Hm, der Wasserfall. Gib mir noch mal eine kurze Karte, Mike. Da muss er sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Oh, wieder hin und her rennen. Zelda, meine Freunde. Es tut mir so leid, Mike. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Oh. Aha, Mike. Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leid. Okay. Ja, hochklettern. Da oben es da schon das Schwert. Die Übungshalle. Hi, Mann. Oh, oh Mike. Du kommst um zu ihm, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist? Das nenne ich mal Eifer. Die Hebungsschwerter sind hier im Hinterzimmer. Also hole dir einfach eines und komm dann auch zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen zum Ungarn mit dem Schwert hast. Na dann holen wir uns mal eins. Können wir gut gebrauchen, denke ich. Uh, die erste Kiste, Leute. Das Übungsschwert erhalten. Dieses ziemlich scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Drücke Plus, um dir anzusehen, welche Gegenstände du besitzt. Aha, also können wir jetzt hier sehen, was ein Übungsschwert haben. Dieses Übungsschwert wird in der Ritterschule verwendet. Seine Klinge ist äußerst scharf. Ja, okay, wir holen das raus. Vielleicht sagt er uns das. Und jetzt können wir uns verteidigen. Nice. Was sagst du? Du möchtest, dass ich dir den Umgang mit dem Schwert erkläre? Besser wäre ja oh. bei der schwertführung musst du dir immer vor augen führen wohin du schlagen willst schwingst du dein schwert horizontal für seinen horizontalschlag aus während ein vertikaler schwung einen vertikalschlag bewirkt stöße direkt nach vorne für eine stichattacke aus dann gibt es aber auch noch die wirbelattacke probiere sie am besten mal aus wenn du dich von gegnern um umringt umringt siehst also wenn du diese grundlagen beherrscht bist du für den kampf bereits bestens gerüstet die erste Regel beim Kampf ist und bleibt jedoch das Anvisieren des Gegners. Sobald du ihm gegenüberstehst, drücke dann einfach den ZL-Knopf, ja, den ZL-Muskel. Das ist überlebenswichtig. Du kannst diese Stämme nutzen, um zu üben. Wenn du vergessen hast, wie du dein Schwert schwingst, kannst du mit Hilfe von links eine kleine Gedächtnisstütze als Hilfe aufrufen. Hast du deine Stämme zerlegt, darfst du dich an einer Spezialtechnik versuchen. Okay, und wie hole ich mein Schwert raus? Hä? Oh, tatsächlich! B. Ha! Ja! Hä? Ha. Ja? Ich weiß nicht, wie das in der Kamera aussehen wird, aber es wird bestimmt lustig aussehen. Ja! Ja! Hä? Ja. Aua! Mein Bauch! Nein, oben! Wie geht das denn hier? Stecheln? Nee. Gehen okay, wir mal das, das nächste. Ha! Ja? Ha! Ha! Sehr gut, Mike. Du weißt mit dem Schwert umzugehen, das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Klar, warum nicht? Ausgezeichnet, aber nun werden um dich herum mehrere Stämme erscheinen. Zersteine sie mit deiner Wirbelattacke, ohne dich von der Schale zu bewegen. Alles klar, wie mache ich das? Ah, das, das, das, das war ja einfach. Hervorragend. Ja, so muss es aussehen. High Five, Bro. Also gut. Willst du zum Abschluss noch den Fangstoß ausprobieren? Klar. Haha, oh, sehr gut. Der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn dein Gegner am Boden liegt und du musst ihn dafür mit ZL anvisieren. Schlage diesen Stamm zu Boden und versuch dann den Fangstoß auf ihn anzuwenden. Okay. Ha! Ha! Man muss erstmal rausholen. Ra Alter, also, ähm, der Wirbelschlag, aber anvisiert. Okay, wunderbar, du kannst den Fangschuss auch dann einsetzen, wenn du den Gegner mit einem Schild oder einer Wirbelattacke zum Boden geworfen hast. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lass dir nicht so viel Zeit. Ich kann ein Schild mal rausholen? Ja, kein Schild. Und jetzt? War's das? Schaff. Nice. Nice, Leute. Was soll das werden, Mike? Zübungs, kannst mit dem du kannst mit dem Schwert uns schleichen? Ja, ich habe, ich brauche das Schwert. Wie? Du sagst, dein Wolkenvogel sei verschwunden? Und du willst ihn nun suchen? Hm, na gut, ich verstehe. Eigentlich dürfen wir hier im Wolkenhort ähm, nur die Ritter die Schwerter übertragen lassen, aber ich mache mal eine Ausnahme. Aber weh, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn, noch, wenn du noch üben willst, komm her und übe hier drin, verstanden? Alles klar, Meister! Dann gehen wir jetzt wieder raus und erkunden den Wasserfall. Vielleicht finden wir da unser Wolkenvogel. unser unseren Wolkenvogel, Deutsch. Jetzt muss ich aber erstmal den ganzen Weg da wieder zurücklatschen, glaube ich. Ja. Bis gleich. Also ist es hier? Hier bei den Kürbissen? Ja doch, hier lang, dann sind wir doch da, oder? Ja, doch. Kann wir schwimmen? Ich weiß es nicht, aber ich will es auch nicht ausführen unbedingt. Moment, hier fließt Wasser runter? Wie kommt es denn wieder hier hoch? Hä? Wie funktioniert das? Oh Gott, ich sehe gerade, die Kerme ist ein bisschen dunkel. Wird dann ab nächste Folge wahrscheinlich. Oder irgendwann so um den Dreh. Nächste übernächste Folge wieder besser aussehen. Bisschen heller. Hey, Bro. Seht ihr mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass das ist ein Auge, es ein Auge fehlt. Decke um, man sieht die Statue etwas ruhiger näher an. Ja, dem fehlt ein Auge. Okay, dann müssen wir einen Edelstein finden anscheinend. Also nicht ein Rubin, sondern wirklich ein Edelstein. Na ja, gut. Ha! Ha! Ein Gitter, was ist denn da drin? Eine Höhle. Also in der Höhle, was ist da drin? Huh? Er ist in der Höhle drin, das ist aber hier aus wie die Overworld. Oder das ist das nur so ein Tunnel und keine Höhle? kann man denn da durch? Hier beginnt die Höhle unter dem Wasserfall. Vorsicht geht Getier. Zutritt für Kinder strengst verboten. Niemand sagt mir, was zu tun habe. Ha. Ha. Ha. Ha. ha! Lass mich durch! Hey! Ha! Ha! Ha! Ha! Okay, nice! Höhle hinter dem Wasserfall. Oh boy. Hä? Huh? Wow! Oh. Ja! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Weg mit euch! Ah. Ha! Okay, ich hat geklappt. Hab ich, einen oh, ich dich, Baby! Yeah. Ha! Rubin gehört? Ha! Ich komme und Ha! Ey! Ah! Ah! Keine Ausnahme mehr. Nein, nein, nein, nein, nein! Abgestechelt! Kann ich nicht killen? Doch, kann. Aber er droppt nichts. Ey! Ah! Hier ist was, hier ist was. Hier fliegt ihm was. Ich schüttel einfach nur, es klappt! Hi, Blöbirne, wegstecken! Achso. so, nicht wegstecken! Ganz schlechte Idee. Ha. Ja. Einfach egal wie ein zuschlagen ist eigentlich meistens gut. Okay, hat geklappt. Ich muss noch vorhin in die Steuerung reinkommen, es tut mir so leid. Ha. Ja. Ha. Oh, ein Herz. Oh, hi Bro. Ja stimmt, ich muss noch anvisieren. Das habe ich voll vergessen. Bam! Ja! Achso, ich wollte eigentlich, na gut, äh, es erkennt das nicht so ganz, ich weiß nicht wieso. Stecheln. Stecheln. Nein, da oben. Egal. Was war der? Hä? Wow! Hat sich nach hinten geschlichen. Bam! Uh, Rupees! Ruppies! Nice. Äh. Ah. Noch irgendwas? Nein. Doch also komm ich doch gar nicht hoch! Oder Doch! Mit nem... Ah! guten Sprung schon. Nice! Das kann Ihnen aber auch wirklich nur in diesem Spiel. Kann das sein? Weg mit euch! Ja, null Nummer! gar nichts! Zu auch nicht! Was willst du? Ha? Deine Freunde sind chips jetzt auch! Oh. Okay. Puh. Oh Gott, was ein Start, oder? <lacht> oh, oh! Secret habe ich da gesehen! Oh, ich fühle mich wie bei Wind Waker hier. First Person Zelda. Hättet ihr Bock drauf? Ich weiß ja nicht. Oder gibt schon eins? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt noch keins, oder? Hm. Ich meine nicht. Aber gut. Okay, wir sind an einem verlassenen Ort hier. Diesen verlassenen Ort, würde ich sagen, schauen wir uns dann in der nächsten Folge genauer an. Vielleicht finden wir hier unseren Wolkenvogel wieder. Schaut euch das nächste Mal ein, damit ihr es herausfinden könnt. Und links sagt euch Tschüss. ciao! Ja.